Hi, ich bin Selina und ich arbeite im zweiten Lehrjahr als Assistentin Gesundheit und Soziales und ich nehme jetzt mal mit auf meinen Alltag. Aus AGS ist vor allem sehr wichtig, dass wir die Leute aktivieren. Das ist unsere Haupttätigkeit, mit ihnen raus spazieren, Sachen unternehmen, die ihnen vor allem wichtig sind. Wenn man die Lehre machen will, ist es vor allem wichtig, dass man mit Eltern arbeiten kann, vor allem mit den Leuten kommunizieren kann. Also wenn jemand änderscheu ist und nicht so gerne mit den Leuten redet, ist das der falsche Beruf. Am liebsten beim Arbeiten kann ich vor allem Pflege, weil dann kommt man viel mit den Leuten ins Gespräch und man bekommt auch viel mit über von ihnen, was ihnen zum Beispiel oben nicht so gefällt und was sie gerne mehr wünschen von uns. Und dann können wir auch auf Wünsche eingehen. Auf diesen Beruf kam ich, eigentlich gekommen, weil mir schon immer wichtig war, Menschen zu helfen und zu unterstützen. Ja, mein Wunsch war einfach immer, dass ich jemandem noch ein schönes Leben ermöglichen kann. am Blumenfeld ist vor allem das Team, das Kommunizieren mit dem Team. Es ist immer jemand da, wenn du Hilfe brauchst, es kommt Unterstützung von allen Seiten. Wenn dir dieser Einblick heute bei uns gefallen hat, dann bewirb dich jetzt bei uns in der Stiftung Blumenfeld in Sochwil.